Dieses Thema befasst sich mit der Frage, wie junge Menschen dazu motiviert werden können, vom Interesse an einer Sache, zum aktiven Engagement und zur Beteiligung an etwas Produktivem überzugehen. Das Schlüsselwort hierbei ist Motivation oder die treibende Kraft, die junge Menschen dazu bringt, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Es gibt zwei Arten von Motivationsfaktoren, externe und interne. Externe Faktoren wie Zuckerbrot und Peitsche, also externe Belohnung und Bestrafung, sind leichter zu verstehen, können aber in der Jugendarbeit nur selten eingesetzt werden. JugendbetreuerInnen sollten sich daher darauf konzentrieren, interne Motivation oder Handlungen, die durch interne Belohnungen angetrieben werden, zu verstehen und zu beherrschen. Glücklicherweise geht die Wissenschaft heute davon aus, dass interne Motivationsfaktoren mindestens genauso wirksam sind wie externe. Nach Ansicht moderner Wissenschaft sind die wichtigsten Quellen der internen Motivation die folgenden. Kompetenz, also das Gefühl, etwas gut zu können, besser zu werden und die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern, Autonomie das Gefühl, die Kontrolle über die wichtigsten Entscheidungen im eigenen Leben zu haben, Zugehörigkeit, also das Gefühl, enge Beziehungen zu anderen Menschen zu haben und der Zweck, also die Verbindung zu einem Ziel, das größer ist als man selbst. In der E-Learning-Umgebung von DigiArts finden Sie sechs Aktivitäten, die von den Partnern entwickelt wurden und von JugendarbeiterInnen genutzt werden können, um das Engagement und die Beteiligung junger Menschen zu fördern. Schauen Sie sich die Aktivitäten aus diesem Kapitel an und überlegen Sie, wie Sie sie mit einer Portion Motivation garnieren können. Können Sie den jungen Menschen das Gefühl vermitteln, dass es ihnen nützt, ihre Kompetenzen oder Fähigkeiten zu verbessern? Können Sie Ihre Neugierde wecken? Können Sie ihnen die Freude vermitteln, etwas Neues zu lernen? Welche Entscheidungen über die Durchführung der Aktivitäten können Sie den jungen Menschen überlassen? Können Sie ihnen die Verantwortung für die Durchführung der Aktivitäten überlassen? Können Sie sie den Stolz auf den Erfolg spüren lassen? Wie können Sie ihnen helfen, die Freude an der Arbeit in einer Gruppe mit Gleichaltrigen zu erleben? Können Sie das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe fördern? Können Sie zusätzliche Aktivitäten organisieren, damit sich die Jugendlichen besser kennenlernen können? Können Sie den jungen Menschen helfen, ihre persönlichen Werte zu verstehen? Wie passen diese Werte zu den Aktivitäten, an denen die jungen Menschen teilnehmen? Können Sie ihnen helfen, die Verbindung zu einer größeren Sache zu erkennen? Wir hoffen, dass es Ihnen gelingt, jede Aktivität, die Sie mit jungen Menschen durchführen, das gewisse Etwas an Motivation zu verleihen, damit Sie sich aktiv beteiligen und engagieren können und wir wünschen Ihnen viel Erfolg.